Ich beginne gleich, den zweiten Referenten dieser dritten AZK einzuführen. Jetzt geht es um ein Thema, das haben wir zum ersten Mal hier. Es entspannt sich. 2014 kam eine öffentliche Statistik in unsere Hand, die besagte, dass allein in Deutschland in einem einzigen Jahr über 48.000 Kinder in Obhutnahme genommen wurden von Jugendamt. Schock, was läuft hier? Und dann geht es weiter. 2015 sagt wieder eine Statistik, und da reden wir jetzt nicht von nebensächlichen Statistiken. Um die 78.000 sind allein in Deutschland in Obhutnahme von Kindern. Und dann wollten wir natürlich genaueres wissen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht was läuft hier eigentlich ab und dann kannst du Sendungen sehen von verschiedenen Aufklärern, wo du dann betroffene Eltern siehst, betroffene Väter oder Mütter und mein Eindruck war für eine AZK, ich möchte nicht die ganzen Emotionen, die dann rüberkommen, ich sage mal mit allen Tränen, mit all dem Schmerz übers Volk ergießen. Mir war es ein Anliegen, dass jemand einmal zu diesem Thema spricht, der Echt kompetent ist, der das ein bisschen von außen äh, unabhängig vielleicht sieht. Und dann äh, ist die Frage jetzt im Raum. Wir haben einen Referenten gefunden, der darüber spricht, Fürsorgliche in Obhutnahme oder Kinderklau. Weil das ist letztlich die Frage, worauf das Ganze hinausgeht. Wenn so viele Kinder jährlich verschwinden, allein in Deutschland, die Schweizer Fairness habe ich jetzt keine Zahlen, vielleicht kommt das durch unseren Referenten. Aber das ist jetzt die Frage, geht es hier um eine in Obhutnahme oder geht es hier um einen, einen großen Akt des Kinderklaus? Heute spricht jetzt zu uns ein Buchautor, ein kompetenter, ähm, ich möchte ihn fast Wissenschaftler nennen, er hat eine wissenschaftliche Reihe von Büchern geschrieben, wir werden gleich sehen, welche das sind. Ihm liegt es am Herzen, wenn er zu uns spricht, eine klare Differenz zu machen zwischen dem, was notwendig ist. Wir haben ja Probleme hier unten und dem, was kriminell, kriminelle Machenschaften sind. Also er ist nicht ein Mann, von dem ich denke, er wird uns jetzt hier verhetzen. Er wird eine Balance bringen und wir heißen miteinander herzlich willkommen Richard Moritz aus Deutschland. Wir werden jetzt gleich in seinem Kurzporträt sehen, um was es für einen Mann hier geht. Richard Moritz Geboren 1952, begann seinen beruflichen Werdegang mit einer Lehre im Elektrohandwerk. Später studierte er auf dem zweiten Bildungsweg Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Energietechnik. Nach jahrelanger privater Forschungsarbeit gelang es ihm, die Allgemeingültigkeit und Bedeutung des Gesetzes der komplexen Koexistenz und besonders ihre Bedeutung für Energiemanifestationen aller Art, mathematisch und physikalisch darzulegen. Diese hat er in der Buchserie »Die Theorie der komplexen Koexistenz« veröffentlicht. Seit 2010 beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema willkürliche Inobhutnahme, sprich illegale Kindesentnahmen. Nach umfangreichen Recherchen und Fallanalysen schrieb er einige Bücher zu dieser Thematik. Die deutsche Schande, der Kinderklau. Das Buch belegt eine gut organisierte Branche mit mafiaähnlichen Strukturen. Der Einzelfallmythos. Statistiken des Bundesamtes für Statistik Belegen selber, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern dass bewusst gesteuert wird. Missbrauchrisiken der Schweigepflichtentbindung in der Kinder- und Jugendhilfe. Untersuchte Stichproben von Formularen und Vordrucken. Handbuch, Umgang mit dem Jugendamt. Ein Handbuch, das wirksame Hilfe für jedermann vermitteln soll. Bei 100 Fällen am Tag ist es notwendig, dass die Betroffenen sich selbst helfen können. Richard Moritz ist Initiator und Mitbegründer des Vereins Kinder sind Menschen e.V. und seither der erste Vorsitzende. In Zusammenhang mit seiner Vereinstätigkeit konnte er zahlreiche Fälle untersuchen und analysieren. Auf diese Weise erarbeitete sich Richard Moritz ein umfangreiches Wissen, welches er in Büchern der Aufklärungsreihe niederschrieb. Sein heutiger Vortrag In Obhutnamen – Das Geschäft mit Kindern Sie haben sich ein schwieriges Thema ausgesucht wir sind gespannt, wie Sie das meistern. Ja. Sehr gut, viel Erfolg, danke. ja, Also, schwieriges Thema, das ist definitiv richtig. Es ist also so, das Thema in Obhutnahme nimmt auch immer einen größeren Raum ein und die meisten Leute wissen gar nicht, um was es geht, sie haben was gehört, aber sie können nicht viel damit anfangen, weil das Wissen fehlt. Und das Problem ist eben, dass man generell erstmal wissen muss, was spielt sich da ab, bevor man irgendwas tun kann. Unser Ziel, auch das von unserem Verein, ist den Leuten zu helfen, sich selber zu helfen. Wir wollen keine Hetze machen. Es gibt da also sehr viele Vereine und Einzelinitiativen in diesem Bereich, aber ich hatte am Anfang meiner Recherchen festgestellt, es gibt eine Polarisierung. Auf der einen Seite das Jugendamt mit ihren PR-Spezialisten, die sozusagen indirekt vermitteln, die bösen Eltern, vernachlässigen ihre Kinder und wir, gute Jugendamt, wir müssen helfen. Auf der anderen Seite die Betroffenen, die sagen, das böse Jugendamt klaut unsere Kinder und das ist eine Polarisierung. Und das führt zu Unstimmigkeiten und führt auch dazu, dass eben die Gegner sich zusammenraufen. Und ich bin eben der Meinung, man muss auch differenzieren können. Es ist leider so, dass ein gewisser Prozentsatz tatsächlich wirklich benötigt wird. Es ist so, es gibt Kinder, die misshandelt werden und es ist notwendig, dass der Staat eingreift. Das ist einfach eine Tatsache die man nicht ignorieren kann, aber nehmen wir erstmal die, die Zahlen. Hier sehen wir auf jeden Fall die Entwicklung. Die geht allerdings nur bis 2014. Der Herr Sacek hatte vorhin bis 2015 äh, gekraft. Ich habe die 2015 weggelassen, weil es da eine, ein Irrtum gibt, weil 2015 waren sehr viele Flüchtlingskinder, die zwingend weggenommen werden müssen. Und dadurch ist die Statistik extrem hoch. Und ich wollte eben, weil das bis dahin war es normal für deutsche Verhältnisse. Und deswegen wollte ich keine Missverständnisse bringen, weil es kommt der Wahrheit näher. Äh, die andere Statistik stimmt natürlich auch. Das ist ganz klar. Und hier sehen wir aber vor allen Dingen, dass wir hier Unterschiede haben. Normalerweise ist eine Statistik geht rauf und runter. Das ist normal, wenn nicht dran gedreht wird. Aber in dem Moment, wenn die Statistik so steil nach oben geht, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass da dran gedreht wird. Eine solche Statistik muss gemanagt werden. Sie kommt nicht von selber. Die Zufallsstatistik geht immer rauf und runter. Und es kann nicht sein, dass plötzlich alle Eltern schlecht geworden sind. Das macht keinen Sinn. So, und die Frage ist natürlich, äh, wer hat da dran gedreht? Und der Frage bin ich auch nachgegangen und man kann hier unten, ist in der Reihe, da stehen auch die Regierungen aufgelistet. Das sind die jeweiligen Spalten, das sind eben die Legislaturperioden. Und da kann man genau sehen, wer politisch da gerade die Verantwortung hat. Und äh, es gibt da bestimmte markante Punkte. Das fängt an bei äh, 1995. Seit 1995 werden die Statistiken erst systematisch gegraft vom äh, Statistischen Bundesamt. Von vorher habe ich keine äh, brauchbaren Statistiken, deswegen fängt es da an. Äh, eigentlich beginnt das Problem bereits äh, 1990, 1991. Das ist die sogenannte Wiedervereinigung. Das wird Ihnen wahrscheinlich noch was sagen. Das ist also der Zusammenschluss der Ex-DDR mit der damaligen Bundesrepublik. Und äh, in dem Jahr danach gab es eine Gesetzesänderung, und zwar ist es der Paragraf äh, 1666. Das ist der zentrale Paragraf, der halt eben hier wichtig ist. Und da geht es halt darum, unter welchen Bedingungen halt Kinder weggenommen werden dürfen. Und es war bis zu diesem Zeitpunkt so, dass das Jugendamt äh, dem Gericht Beweise vorlegen musste oder zumindest eindeutige Indizien, die auf eine äh, Kindeswohlgefährdung hindeuten. Und seit 1991 äh, ist das nicht mehr der Fall. Und da begann es eigentlich nach oben zu gehen, aber wie gesagt, das kann ich äh, noch nicht belegen. 1995 äh, gab es eine weitere Gesetzesänderung, da war dann die, die, die Schweigepflicht eingeschränkt worden von allen, die mit der, der Kindererziehung zu tun haben. Und da ging es dann nach oben, das war damals so dann Herrn Kohl. Und danach kam dann die SPD-Regierung, da ging es erstmal ein Stück, äh, ist gleich geblieben und dann ging es sogar runter. Und dann hat man halt den Herrn Schröder in die Wüste geschickt, warum, weiß ich nicht. Und danach kam eben dann unsere Frau Merkel und die CDU und zusammen mit der SPD. Und 2005 gab es dann einige Gesetzesänderungen, die letztendlich zur Katastrophe führen. Es gab da ein Koalitionspapier, das kam 2006 raus, Anfang 2006, also 2005 erarbeitet. Und da hat man sich dann geeinigt, dass man eben äh, Frühwarnsysteme einführen möchte. Frühwarnsysteme, da kommen man noch ein bisschen äh, weiter dazu, die sind einfach Spionagenetze. Also ein internes Spionagenetz von den Jugendämtern. Also alles andere äh, zu sagen wäre eine Lüge. Die behaupten natürlich ist nicht wahr, das ist natürlich klar. Und diese die Netzwerke sind ein Vorschlag von Frau Merkel. Also der haben wir das zu verdanken. Ich muss hier mal einen Klartext reden. Und äh, dann haben wir den nächsten äh, größeren Sprung, das ist dann äh, 2012, da geht es dann gewaltig nach oben. 2012 äh, kam das sogenannte Bundeskinderschutzgesetz und da wurden dann eben diese Netzwerke bundesweit vorgeschrieben. Und äh, da gab es dann auch die, die, sozusagen, dass praktisch alle Gewerke, alle äh, Bereiche, die mit Kindern, Familie, Erziehung, Medizin usw. So zu tun haben, wenn es um Kinder geht dann äh, praktisch nicht mehr keine Schweigepflicht mehr haben. Das ist also eine ziemlich äh, starke Einschränkung, vor allen Dingen in, äh, auch äh, den Datenschutz. Und das ist auch äh, ein Problem, mit dem wir ständig zu kämpfen haben. und das ist also grob die, äh, der Verlauf der Geschichte und es geht leider weiter nach oben. So, dann haben wir ein folgendes Phänomen, dass wir halt eben natürlich jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ja Wer verdient denn daran? Wer ist daran interessiert, dass die Statistiken so gewaltig nach oben gehen? Und es ist leider so, es ist tatsächlich ein Geschäft. Ich kann nichts anderes sagen, es ist ein Geschäft. Und zwar ist es so, wir haben diese Branche, die hat eben die Kinder versorgt, die werden also nach der Inobotnahme werden die dann weitergeleitet an irgendwelche Firmen oder Vereine oder so weiter, die dann die Kinder versorgen und die, für die sind die Kinder einfach eine Geldquelle. Und das war das Erschreckendste, was ich bei meinen Recherchen festgestellt habe. Die Kinder werden nach der Inobhutnahme zur Ware. Sie haben keine Rechte mehr, sie werden einfach nach Bedarf hin und her geschoben. Und das, finde ich, ist einfach eine Schweinerei. Um es ganz einfach zu sagen. Und das ist. <lacht> Und das ist auch der Hintergrund, warum ich mich da engagiere und warum ich auch dann äh, den Verein gegründet habe. Die Vereingründung, die war einfach notwendig, weil ich gesehen habe, ich habe es eben mit der Mafia zu tun. Und das ist mir zu gefährlich, mich allein dagegen zu stellen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Rückendeckung. Und dazu habe ich eben einen Verein gesucht, habe aber keinen gefunden, wie ich schon gesagt habe, weil eben diese Polarisierung sehr stark ist. Und äh, deswegen haben wir den eigenen Verein gemacht, um eben einfach auch sagen zu können, okay, es ist so, wir können differenzieren. Und nochmal zu dieser Statistik. Es ist halt so, dass äh, im Moment einfach äh, aus, Deutschland, aus deutschen Familien etwa 100 Kinder pro Tag herausgenommen werden. Also Tag für Tag, Sonntag, Feiertag, also wirklich äh, nicht nur an Werktagen, das ist äh, die Wahrheit. Und es ist halt so, dass laut Bundesstatistiken, Sie werden noch feststellen, ich arbeite sehr stark mit Statistiken, weil das kann ich beweisen. Und das die geben das selber zu, also können Sie mir nichts wollen. Es ist halt so, das steht doch da oben. Also in nur zehn Jahren hat sich die Inobhutnamen verdreifacht. Und das ist eine Menge Sachen. Aber von diesen 100 sind 16 Prozent tatsächlich berechtigt. Also 16 Prozent der Kinder, da liegt eine tatsächliche Gefährdung vor. Es gibt natürlich auch Fälle, wo eine latente Gefährdung vorliegt, wo man sagen kann, naja, ja, könnte sein. Und die werden dann auch in Obhut genommen. aber wir sagen ja auch, wir haben den Kinderklau ja ich auch definiert, damit es klar ist, was damit gemeint ist. Also, es sind nicht die legalen Obhutnahmen, die sind, da haben wir nichts dagegen, die Kinder sollen Hilfe kriegen. Das ist ganz klar. Aber wenn Kinder willkürlich genommen werden oder aus erfundenen Gründen, das ist der Kinderklau. Oder wenn die Kinder aufgrund eines dringenden Verdachts in Sicherheit gebracht wurden, sich aber rausstellt, der Verdacht ist nicht begründet, dann werden die Kinder auch nicht zurückgegeben, sondern werden behalten. Und das ist auch Kinderklau. Wir haben also 16 Prozent echte Fälle. Der Rest ist nicht in Ordnung. Auch nach dem Gesetz nicht. Da gibt es ein paar Tricks, mit denen gearbeitet wird, damit das auch funktioniert. Aber das kommen wir dann später dazu. So, dann haben wir hier... Genau, wer verdient dran? Hat jemand die Idee? Wahrscheinlich nicht, <lacht> aber ich werde es mal ganz, äh, ganz kurz machen. Wenn man Politiker oder eben auch äh, Jugendamtmitarbeiter auf das Thema Geld anspricht, dann sagen sie, das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen nicht so viele Kinder in Fremdunterbringung bringen, weil das kostet den Staat einen Haufen Geld. So, die Branche macht einen Umsatz von äh, über 40 Milliarden im Jahr. Dazu kommen noch ein Haufen Trittbrettfahrer, Sekundärverdiener. Insgesamt gehe ich von einer, ungefähr 100 Milliarden aus. Als Minimum. Aber die 40 Milliarden sind statistisch belegt. Da kann keiner was gegen sagen. Und das ist eine Menge Geld. Und dann eben die Aussage, der Staat hat einen Haufen Kosten damit. Das ist eine super Lüge. Erstens, den Staat gibt es nicht. Den Staat in dieser Form gibt es nicht. Genau, es gibt Bund, Länder, Kreise und Kommunen. Und die Kommunen, die müssen halt für die Sozialleistungen aufkommen. Das gilt jetzt für Deutschland. In anderen Ländern ist es aber ähnlich. Also das ist, kann man teilweise sogar übertragen auf andere Länder. Aber das ist in Deutschland so. Und die Kommunen bzw. Landkreise, die müssen halt dafür aufkommen. So, das sind 100 Milliarden oder sagen wir mal 40 Milliarden, sagen wir mal großzügig, die verschwinden nicht. Die kommen nicht in den Mülleimer, sondern die kommen in den Wirtschaftskreislauf. Und diese Branche ist sehr personalintensiv. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Rückfluss an Lohn und Einkommensteuer. Und die werden nach einem bestimmten Schlüssel verteilt. Und der Löwenanteil kriegt der Bund. Der Bund macht Steuergewinne in Milliardenhöhe. Die verdienen dran, gewaltig. Die Kommunen, die kriegen nur ein paar Prozent davon, aber das ist nicht der Rede wert. Also kann man sagen, die Kommunen, die zahlen halt. Aber das ist auch nicht die Wahrheit. Das ist auch eine Lüge. Die Kommunen müssen natürlich erstmal das Geld beschaffen, das ist klar. Aber in dem Moment, wo ein Kind rausgenommen wird, geht dann der Staat, so mal Staat, dann nehmen wir den Begriff doch mal, geht der hin und sagt, die Eltern sind verantwortlich und die Eltern müssen dafür zahlen. So, den Eltern kann man aber nicht so viel wegnehmen, weil die haben nicht so viel Einnahmen. Dort schaut man, gibt es Vermögenswerte, die man konfiszieren kann. Jetzt nehmen wir an, es gibt auch keine Vermögenswerte. Dann schaut man bei den Großeltern nach. Gibt es irgendwelche Erbansprüche für das Kind oder die Eltern? Wenn ja, werden die gleich mal beschlagnahmt. Oh, aber jetzt das kommt das Interessante erst. Wenn nichts zu holen ist in die, auf dieser Ebene, dann gehen die Schulden an das Kind über. Ja, das ist erschreckend, aber es ist so. Ich weiß zwar bis jetzt nicht, ob es durchgesetzt worden ist, aber das, die Gesetzesgrundlage ist gegeben. Die Kinder, die werden dann, wenn sie dann Geld verdienen, dann kriegen sie eine Rechnung serviert. So, jetzt sagen wir mal, ein Kind ist äh, gleich nach der Geburt, das ist ja modern heute, in Obhut genommen und ist 18 Jahre in einem Heim. Dann hat es einen, einen Umsatz gebracht von etwa einer Million. Also, dann wisst ihr, was eure Kinderwerte sind. Ja? Das sind sehr wertvolle Sachen. Ja. Und äh, das ist halt so, dass eben genau genommen zahlt die Kommune auch nicht. Gut, in einzelnen Fällen wird sie drauflegen, da wird ja nichts zu holen sein. Aber normalerweise ist es so, dass die Kommune das Geld wiederholt. Also der Staat zahlt nichts. Das ist die Wahrheit. Aber es das heißt immer, ja, das kostet den Staat einen Haufen Geld. Also ich kann das schon nicht mehr hören. <lacht> kann sie mir glauben oder nicht, aber es ist so. Ja? So, da gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt, ähm, was, wo auch die äh, Regierung dran äh, mitverdient und mitbeteiligt ist, das ist der Arbeitsmarkt. 1913 ist äh, von den Jugendämtern eine Kampagne gestartet worden und durchgeführt worden, auch unter dem äh, Slogan Jugendamtshilfe die Ankommt. Es war ziemlich äh, Pressewirbel, äh, auch sie haben Besuch in den Schulen gemacht, um äh, Kinder anzusprechen. Und in, dieser, in der Pressemeldung dazu, oder in der Pressemappe, die herausgegeben worden ist, da verweisen sie mit Stolz darauf, dass sie in nur vier Jahren eine Viertelmillion Arbeitsplätze geschaffen haben. Und dass keine andere Branche das geschafft hat. Es geht also um Arbeitsplätze. Und die Arbeitsmarktstatistik ist für die Regierung die wichtigste Statistik, weil die misst eigentlich die Qualität der Regierung. Das wird von der Bevölkerung so gesehen, das wird seit Jahrzehnten so beigebracht. Und deswegen sind sie so wichtig. So, hier haben wir äh, die Amazon-Quoten da oben. Das ist eine Statistik die ist von, äh, von der Bundesagentur für Arbeit. Heute heißt es Jobzentrum. Äh, und das unten ist halt die Statistik. Und das ist die Statistik die, äh, von äh, gerichtlichen Maßnahmen nach der Inobutnahme. Gerichtliche Maßnahmen beinhaltet äh, Fremdunterbringung, aber auch andere Maßnahmen, wo die Branche dran verdient. Das ist also genau der Grasmesser von dem, wo die Branche verdient. Und wenn Sie die Statistiken vergleichen, dann können Sie sehen, in dem Maße, wo die in Obhut nach oben gehen, in dem gleichen Maße geht die Arbeitslosenstatistik runter. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, das hat das leider mit dem Laser nicht funktioniert, die Arbeitslosenstatistik, die folgt mit einem Jahr Verspätung. Und das ist der klare Beweis, dass das eine Folge von der Unterstatistik ist. Genau, das ist also ein Punkt. Aber es gibt noch einen äh, Großverdiener, und das ist die EU, die Europäische Gemeinschaft. Wenn die Schweiz demnächst eintreten will oder auch nicht, wie ich aber den Vorträgern gehört habe, ist das auch für euch interessant. Und zwar ist es so, dass äh, das Bruttosozialprodukt ist der Gradmesser für, wie viel die einzelnen Länder zahlen müssen an die EU. Und das wird natürlich durch den großen Umsatz hier äh, hervorgebracht. Das heißt es ist nicht nur ein deutsches Problem, Österreich hat ähnliche Situationen, andere europäische Länder auch und von jedem Land verdient die EU mit. Und deswegen funktioniert das auch nicht, dass es gibt mittlerweile ungefähr 3000, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber letztes, letztes Jahr waren es 2,8000 Petitionen, die an den Europarat gerichtet worden sind in dieser Angelegenheit, die unbeantwortet blieben. Da tut sich nichts, wir können also keine Hilfe von den Seiten der Politikern erwarten, weil die schlachten ihre Goldesel nicht. Ja, es ist, wie es ist. Ich, ich würde lieber gerne was anderes erzählen, aber das wäre nicht die Wahrheit. Und ich möchte euch wirklich die brutale Wahrheit zumuten. Es muss sein. Tut mir leid. So, dann, wer noch mitverdient, das sind die etablierten Großkirchen, die teilen sich den Markt praktisch untereinander auf. Also die äh, evangelische Kirche, die Diakonie, die hat äh, die größeren Batzen und äh, kurz dahinter ist halt eben die katholische Einheit, also die Caritas. Ähm, und die evangelische Kirche hat 2014 die Hälfte ihrer Einnahmen aus diesen sozialen Leistungen bezogen. Also nicht nur von den Kindern, sondern auch Altersheimen und, und so weiter. Aber die Hälfte ihrer Einnahmen davon und die Mitgliederzahlen, die gehen Runter. Das heißt, die, die Austrittsquote geht genauso in der gleichen Range, wie äh, eben die in haben Das ist die Quittung, die sie bekommen, aber es lohnt sich trotzdem, weil äh, sagt, eine Million ist so immerhin viel wert. Ne? Ich, ich sage einfach die nackten Zahlen. Also, das ist, wie es ist und äh, dann gibt es einen anderen Gesichtspunkt, dass eben diese Netzwerke, die mir halt eben so äh, auf dem Magen liegen, wie Sie wahrscheinlich schon äh, mitgekriegt haben, diese Netzwerke sind einfach, wie gesagt, Spionageeinheiten. Und 2000, 2005 bzw. 2006 ist eine, ein Projekt in Rheinland-Pfalz gestartet worden. Und dieses äh, Pilotprojekt, da, da ging es halt einfach darum, dass eben die Koordination zwischen der Erwachsenenpsychiatrie und der Jugendhilfebranche hergestellt wird. Und äh, das hat auch ziemliche Folgen gehabt und die haben eine schöne äh, Karte, die habe ich da irgendwie zusammengebastelt. Äh, diese Kreise, die sind äh, 15 Kilometer um äh, Psychiatriezentren. Und äh, wir haben eben zwischen den, äh, den Jahren 2005, das war das Jahr vor diesem Projekt, und äh, 2008, das war so zwei Jahre später, ich habe zufälligweise diese beiden Statistiken in die Finger gekriegt. Weil normalerweise kriegt man über einzelne Jugendämter nichts das ist ein Problem. Aber hier habe ich glücklicherweise die gekriegt und dann habe ich auch zusammengestellt. Und wir haben hier, das ist die Nummer eins, das ist der Landkreis Alzheimer-Worms, da haben wir einen Zuwachs von 2.400 Prozent. Das muss man sich vorstellen, 2.000, das ist also praktisch 24 Mal so viel. Und das ist eine gewaltige Menge. Und das innerhalb der Zeit, und das sind andere, das kann man dann sehen, also ähnlich, das sind ja die die schlimmsten sozusagen und 75 Prozent der 2008 in Obhut genommenen Kinder in Rheinland-Pfalz sind eben im Umkreis von 50 Kilometern von diesen Zentren. So, und das ist eben äh, die Grundlage dieses Projekts, war die Grundlage für die Etablierung von den Netzwerken Freie Hilfe. Und da gibt es noch etwas, was dahinter äh, ist, das man auch wissen sollte und das ist ein anderes Projekt und das Projekt nennt sich Kinder psychisch kranker Eltern. Das heißt, wenn die Eltern psychisch krank sind, dann nimmt man an, dass die Kinder dann eventuell auch psychisch krank sein können. Für meinen Geschmack ist das ein Wiederaufleben der alten Vererbungslehre. Kann ich aber nicht anhand von Dokumenten beweisen. Also es ist meine Meinung, nimmt das bitte als meine Meinung. Alles andere kann ich belegen. Aber das kann ich eben nicht beweisen, aber ich bin überzeugt davon, weil es macht anders keinen Sinn. Und das ist eben genau das Problem, was wir mit den, damit haben. So, jetzt kommen wir mal zu den Vorgehensweisen, wie geht halt eine solche Inobhutnahme eigentlich vonstatten. Das ist sehr einfach, normalerweise kommt eine sogenannte Gefährdungsmeldung, das kann auch ein anonymer Anruf sein. Und dann kommt das Jugendamt und äh, meldet sich an für einen Hausbesuch. Und bei diesem Hausbesuch, da werden dann schon die meisten Fehler gemacht von den Eltern. Und danach, äh, der nächste Schritt ist dann eben das... Äh, die Kinder dann mit Polizeigewalt aus dem Kindergarten oder der Schule herausgenommen werden. Die werden richtig verschleppt mit entsprechenden Folgen, Folgen für die Kinder. Den Kindern wird praktisch alles weggenommen. Die Eltern, die Verwandten, die Familie, Freunde, alles. Und die Kinder werden dann normalerweise für Wochen, manchmal sogar für Monate vor den Eltern versteckt. Die Eltern wissen manchmal drei Monate nicht, wo ihre Kinder sind. Und das nächste ist dann eben, dass es dann vor das Gericht geht und dann kommt eine Anhörung beim Gericht. Bei dieser Anhörung wird dann festgelegt, wie viel die Eltern ihre Kinder sehen dürfen. In der Regel sind das alle zwei Wochen oder alle vier Wochen eine Stunde. Das ist ein Durchschnitt. Das ist verdammt wenig. Und dann kommen zusätzlich an diese Besuchskontakte. Das sind dann eben Besuche, das sind sogenannte begleitete Umgänge. Das heißt, da ist eine Begleitperson dabei, also jemand, der aufpasst. Das macht aber keinen Sinn bei äh, Eltern, die ihren Kinder, nie was getan haben. Trotzdem ist es obligatorisch. Und wenn ich sowas sehe, dann klopfen bei mir natürlich die Alarmglocken. So, es gibt aber eine logische Erklärung dafür. Man muss auch ein bisschen juristische Hintergründe sich leider aneignen. Es ist nicht zu so ändern bei dem Thema. Es ist halt so, dass die Gerichte, Entschuldigung, die Jugendämter haben keinerlei Beweise, sie haben nur diese anonyme Aussage und das reicht nicht, um das Gericht davon zu überzeugen, dass man das Kind dauerhaft herausnehmen kann. Also braucht man Beweise und die werden geschaffen. Diese Begleitpersonen schreiben Berichte, die Berichte werden mit anderen Berichten verglichen oder abgestimmt und dann geht das vor Gericht und das Gericht sagt dann, ja das ist so, da, ist, da liegt eine Gefährdung vor aber ich bin nicht kompetent, ich bin nur Jurist, ich brauche einen Gutachter. Der Gutachter nimmt dann die, die getürkten Berichte und macht dann Gutachten draus. Und diese Gutachten sind laut Experteneinschätzung, äh, gibt da verschiedene unterschiedliche äh, Zahlen, aber ins, der Durchschnitt liegt etwa bei 85 Prozent, sind nicht tauglich für Wahrheitsgefindung beim Gericht. Trotzdem werden sie immer gemacht und sie werden auch genauso behandelt, als wenn es Wahrheit wäre. Und diese Sachen kommen natürlich dann in die Akten und die werden aufbewahrt. Und dann kommt es halt eben vor, dass eben Kinder in der zweiten oder dritten Generation auch herausgenommen werden. Wir haben Fälle, wo es schon die dritte Generation ist. Also ein Kind wird weggenommen, eine junge Frau, in dem Fall sind das die Mädchen, die es trefft. Ja. Eine junge Frau wird halt rausgeholt als Kind, wird dann selber schwanger, das Junge dann, fährt davon. Dann wird das Kind wahrscheinlich gleich schon nach der Geburt halt weggenommen. Und manchmal, wenn die Großmutter macht, die Mutter und das Kind auch, dann ist die dritte Generation. Es gibt schon dritte Generation. Das ist einfach, es ist eine Katastrophe. Ja. Gut, aber es ist, wie es ist. Und dieses funktioniert natürlich nur, wenn dann halt sehr intensiv halt die Daten ausgetauscht werden. Um die Berichte aufeinander abzustimmen, muss man äh, miteinander reden. Das heißt, wer einen Bericht schreibt, bekommt die alten Gerichte erst einmal zu lesen. Das können wir anhand von Akteneinsichten, können das nachvollziehen, dass es so der Fall war. Also das ist nicht erfunden. Und das funktioniert nur, wenn eben ein reger Austausch ist. Und dieser Austausch ist nur möglich, wenn halt eben das Jugendamt eine sogenannte Schweigepflichtentbindung bekommt. Und diese Schweigepflichtentbindung, das sind dann Vorträge, also Vordrucke. Und die sind zu 99 Prozent unbrauchbar. Sie entsprechen nicht den gesetzlichen Vorschriften, sagen wir so. Aber sie haben den Nachteil normalerweise, dass das Jugendamt das Recht hat, von jedem Beliebigen äh, die Daten zu nehmen und an jeden Beliebigen weiterzugeben. Und im Zusammenhang mit dem Netzwerk frühe, äh, frühe Hilfe, also diesem Spionagenetz, werden die Daten einfach gesammelt, auch über Generationen. Und dafür habe ich auch einen Beweis gefunden, dass das tatsächlich so beabsichtigt ist. Und zwar gibt das Jugendamt von Koblenz für Rheinland-Pfalz äh, einen. Vortrug als Vorschlag und da heißt es dann, äh, diese Schweigepflichtentbindung kann jederzeit widerrufen werden, Klammer auf, aufpassen, andernfalls gilt es über meinen Tod hinaus. Es überlassen es jetzt Ihnen, was Sie, wozu das Jugendamt Sie wohl braucht. Das müssen Sie selber überlegen, das sage ich jetzt nicht. Also für mich ist es klar, äh, das hat damit zu tun, dass wir einfach definitiv als halt, äh, auch die nächste Generation die Daten zur Verfügung haben wollen. Weil alles andere macht keinen Sinn. Das schlägt sich dann auch in den Statistiken nieder. Und zwar haben wir hier eine andere Statistik. Jetzt bitte nicht geschockt sein. Die, nehmen wir erstmal die, die rechte Statistik. Da haben wir die beiden äh, bunten Säulen. Das ist 2014 und 2015. Seit 2014 werden diese Zahlen statistisch ausgewiesen. Vorher gab es sie nicht, das sind die weißen Säulen, das sind also praktisch die Hochrechnung von den Jahren davor, damit die, die, die, ab 10 die Folge da ist, damit es vergleichbar ist. Und wir haben von 14 auf 15 einen Zuwachs von 42 Prozent. Das sind Kinder, die aus, nach der Geburt bzw. aus dem Krankenhaus heraus in Obhut genommen worden sind. Das ist das, was wir den Babyclown nennen. Das ist eine besondere Form von Kinderklau. Diese harten Worte tun mir leid, aber ich muss sie verwenden. Hier haben wir die andere Statistik, das sind Kinder unter drei Jahren. Da sind dann auch Kinder dabei, die eben nicht gleich nach der Geburt, aber drei, vier Monate später dann rausgenommen werden. Aber wenn ich die beiden Statistiken ansehe, dann ist ganz klar, es geht definitiv der Trend dahin, dass man die Kinder möglichst früh halt in der Boot nimmt jetzt gibt es, kommt die Frage, wann beginnt denn das Jugendamt mit der Datensammlerei? Das beginnt so zwei bis drei Monate vor der Geburt. Es gibt eine Einrichtung, die nennt sich Babylotsen. Gibt es auch unter anderem Namen bei anderen verschiedenen Bundesländern. Und diese Babylotsen, die besuchen die werdenden Mütter und quetschen sie aus. Da Fragebogen, da werden Fragen gestellt. Und äh, da sind auch Fragen dabei, zum Beispiel über die äh, Einkommensverhältnisse. Äh, eine Frage ist auch zum Beispiel äh, über die, äh, den Bildungsstand der Mutter. Ein schlechten Bildungsstand der Mutter ist ein Grund für äh, ein, äh, an der Annahme einer Kindeswohlgefährdung. Gibt es mehrere Schriften darüber, wo das so gesagt wird. Also wer schlechte Bildung hat, hat schlechte Karten. Also ich kenne Leute, die haben eine sehr schlechte Bildung, die haben nicht einmal einen Förderschulabschluss und die sind hervorragende Eltern. Das hat auch nichts mit Bildung zu tun, aber das wird einfach als Ausrede genommen und äh, wer in der Schiene drin ist, der hat Pech gehabt. Und das ist leider, äh, und das ist eben äh, eine Nachwirkung oder eine Folge von diesem, diesen Netzwerken. Also ich schreibe das eindeutig den Netzwerken vor. Und damit eigentlich auch der Frau Merkel, weil das geht auf, auf sie zurück. So leid es mir tut, aber es ist einfach... Ja, wie es ist. Ne? So, also wir haben jetzt gesehen, wie diese vonstatten gehen. Und äh, ich möchte jetzt auch äh, mal etwas Positiveres bringen. Ich will ja natürlich hier äh, fertig machen. Ähm, auf, wenn man das so sieht, dann hat man den Eindruck, man kann ja eigentlich gar nichts dagegen machen. Und das ist auch das, was äh, sehr oft dann, wenn die Leute sich dann an uns wenden, dass wir dann hören, ja, äh, ich weiß nicht mehr, was, was ich machen soll. Ich kann nichts mehr machen. Man kann nichts machen. Der Anwalt äh, schafft es nicht und so weiter. Aber man kann was dagegen machen. Man kann definitiv was dagegen machen. Und man sollte auch äh, was dagegen tun. So, genau. Wir haben von unserem Verein diese Checklisten herausgebracht. Diese Checklisten sind einfach eine... Ja, die Auswertung von äh, den Fällen, die ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. Und wir haben diese dann auch gleich getestet. Wir sind dann selber hingegangen und haben die einzelnen Schritte dann mit den äh, Mitgliedern durchgeführt. Da haben wir uns ein paar Fälle rausgesucht, bei uns aus der Nähe. Und die haben wir dann durchgeführt. Und da möchte ich euch mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich war also zusammen auch mit dem damaligen zweiten Vorsitzenden, wir haben das zusammen gemacht, waren wir bei einem Hausbesuch dabei als Jugendamt besuch, macht ein Hausbesuch. Wir haben das dann als Beistand, äh, haben uns dann entsprechend die Papiere halt eben dann entsprechend geklärt und waren als Beistand äh, zugegen. Es kam nur eine Person vom Jugendamt, was ungewöhnlich ist. Normalerweise kommen die immer zu zweit. Aber es war nur eine Person und äh, dem Vater wurde eben äh, vorgeworfen, dass also Gewalt in der Familie war und aufgrund eines, äh, einer Gefährdungsmeldung. Die Dame war natürlich nicht bereit, uns die Gefährdungsmeldung zu zeigen. Und dann haben wir dann gesagt, gut, äh, sagt uns genau, was Sache ist und dann gucken wir, was wir an Hilfe brauchen. Aber zusätzlich hat die Tochter darum gebeten, sie hat gebeten, wurde bemerkt. Sie hat darum gebeten, dass sie in eine andere Schule kam, weil sie in der Schule gemobbt wurde. Sie war eine Muslimin und sie ist eine Muslimin und war deswegen gemobbt worden. Das Jugendamt hat dem auch zugestimmt, sie ist dann, hat dann gewechselt und sie hat auch darum gebeten, dass sie Nachhilfe bekommt. Das war die einzige Chance, dass sie überhaupt äh, den Abschluss schafft. So, das war dann soweit fein und dann kommt der Bericht ans Gericht und da stand dann äh, erstmal oben als, als, als Einleitung, wer alles da anwesend war und da stand dann schon mal die, also Anführungszeichen, die Vertreter des Jugendamts, also plural, wo es nur eine Person war. Dann stand da drin definitiv, weder die Tochter noch der Vater waren bereit, irgendwelche Hilfen anzunehmen und das, obwohl die Tochter darum gebeten hatte. So, das war dann so ans Gericht gegangen. Dann habe ich gesagt, okay Leute, so geht's aber nicht. Dann haben, also ich und äh, die zweite Vorsitzende, unabhängig voneinander, Zeugenaussagen, also staatlich äh, eine staatlich beschädigte Zeugenaussagen, ans Gericht geschickt, wo wir das klargestellt haben. Die Folge davon war, dass das Gericht dann äh, entschieden hat, dass es äh, keinen Grund gibt, das Kind rauszuholen und damit auch nicht die anderen Kinder der Familie. Es waren insgesamt vier Kinder, die von betroffen waren, obwohl es hier um die älteste Tochter ging. Damit hat man schon mal die Kinder sozusagen aus der Schusslinie raus. Und dann zwei Monate später haben wir dann die zweite Person, die das Schreiben hat, auch nicht mehr lokalisieren können im Jugendamt. Die war irgendwie spurlos verschwunden. Entweder ist sie gegangen oder man hat sie in Sicherheit gebracht. Keine Ahnung, das hat uns auch nicht wirklich interessiert. Und dann ist etwas Merkwürdiges passiert: der Anwalt des, der Familie hat dann mir eine Mail geschickt was mir einfallen würde, das Jugendamt zu beschuldigen. Da muss man sich vorstellen. Der Anwalt, der Anwalt vom Vater, der ja eigentlich dafür machen sollte. Und äh, dann hat er den Vater noch äh, gedroht, also entweder sie arbeitet mit denen zusammen, mit der, mit der Verein gemeint hat, oder mit mir. Und der Vater hat sich dann einen anderen Anwalt gesucht. Und der hat es dann hingekriegt. Das Kind ist also gerettet. So. Also man kann was machen. So. Warum haben wir das geschafft mit diesem einfachen Trick, die Kinder zu retten? Weil wir wussten, was das Jugendamt damit vorhatte. Und wir wussten, was wir dagegen tun können. Und das ist der entscheidende Punkt. Man muss wissen, was, los, was abgeht. Und das ist auch meine Intention, meine Intention, also meine Absicht. Entschuldigung, manchmal rutscht mir ein dazwischen. Meine Absicht, was ich hier den Leuten mitteilen möchte, man kann was tun. Man muss den Mut haben, man muss frech sein. Manchmal auch diplomatisch, also frech sein allein hilft auch nicht. Oder? Man muss halt schauen, wo ist Diplomatie angebracht und wo ist Kampf angebracht. Und wenn man das gut macht, dann kann man sehr viel machen. Wir haben noch ein Werkzeug, also wie gesagt, diese Checklisten, die kann man auch kostenlos von unserer Seite runterladen, weil wir möchten einfach, dass die Leute die haben. Da will ich nichts dran verdienen, ich möchte einfach, die Leute sollen es wissen. Wir haben ein, ja, danke. So, wir haben noch ein anderes Werkzeug, was auch sehr effektiv ist und das ist eben diese, kostenlose E-Book, das kann man ebenfalls runterladen von unserer Seite. Und da geht es also um das Thema Beschwerden. Äh, so muss ich vorweg schicken, es gibt zwei Arten von Beschwerden. Es gibt einmal die Beschwerde gegen eine amtliche Entscheidung. Das ist eine juristische Beschwerde. Und dann gibt es eine Beschwerde wegen dem, Vor äh, dem Fehlverhalten von Jugendamtmitarbeitern oder von Beamten. Das ist eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Die darf man nicht durcheinander bringen, sonst funktioniert das nicht. Und die Dienstaufsichtsbeschwerde, die, kann, die ist formlos, fristlos. Und die Juristen sagen, sie ist auch fruchtlos, was aber die Lüge ist. Das kommt eben daher, weil, wenn man eine Beschwerde schreibt. Ich nehme mal an, ich schreibe eine Beschwerde über einen Mitarbeiter vom Jugendamt. Die Beschwerde geht an seinen Chef. Und der Chef der antwortet dann: Ja, aus dem und dem Grunde ist die Beschwerde zurückzuweisen. Die Antwort kriegen Sie immer. Das wissen Sie schon vorher, die kommt. Manchmal kommt es vor, dass der Mischstand abgestellt wird, aber eben nicht immer. Wenn aber die Beschwerde nicht bearbeitet wurde oder nur abgeschmettert wurde und der Missstand nicht beendet worden ist, dann gibt es eine Beschwerde an den Chef von dem Jugendamtleiter. Und das ist halt der Landrat oder der Oberbürgermeister. Und dann die Beschwerde lautet aber nicht auf die, den Mitarbeiter von unten, sondern auf den Chef, weil der seinen Job nicht gemacht hat. Ich habe den Unterschied verstanden? Genau. So Macht er denn den gleichen Blödsinn, dann kriegt, kriegt sein Chef, also die übergeordnete Dienststelle, dann eine Beschwerde über ihn, weil er die Rechtsaufsicht nicht gemacht hat. Weil er ist für die Rechtsaufsicht verantwortlich, der Landrat. Wir haben ein paar Schwerden selber äh, vom Verein aus auf die Linie gebracht. Wir haben auch äh, Mitglieder, die es unter eigenem Namen gemacht haben. Die meisten enden eigentlich in der, bei der Bezirksregierung. Bei der Bezirksregierung, das ist die übergeordnete Stelle über dem Kreis. Weil die verlangen dann eben von dem Landrat, dass er genau sagt, was Sache ist. Und da wird dann der Missstand in der Regel dann auch abgeschafft. Und wenn der Milchstadt abgeschafft ist, dann hören wir auf mit Beschwerden. Wir wollen ja keinen kein Stunk machen. Ja. Wir haben aber auch schon welche durchgebracht bis ganz nach oben. Also bis zum äh, Landesparlament. Äh, und dann der Petitionsausschuss sich halt anschaut. Da kann ich auch ein Beispiel geben: das war vom letzten Jahr, das war sehr günstig. Da haben eine Familie, die hatte vor vier Jahren, also fünf Jahren war ja letztes Jahr, also vier Jahre lang verzweifelt versucht, Akten an sich zu bekommen. Zwei Anwälte haben es nicht geschafft. Und jetzt ist das Jugendamt wieder auf die Familie zugekommen: jetzt war es die jüngere Tochter, wo es Probleme gab. Und da kam die, hat die Mutter sich dann an uns gewendet und hat gesagt, okay, dann machen wir einen neuen Antrag. Dann habe ich den Antrag gestellt, also im Namen äh, unseres Verein, aber vom Verein aus. Und äh, gesagt, äh, wir wollen die Akten sich haben, inklusive der, der früheren Akten, weil da habe ich äh, davon ausgegangen, da ist die Wahrheit drin. Und habe dann auch gleich angekündigt, dass äh, ich als äh, Beistand zugegen sein werde. Dann kam die große Überraschung, die Mutter hat dann diesen Antrag abgegeben, zusammen mit dem Antrag auf den Beistandschaft, also meine Bestätigung, also die Bestätigung von der Mutter, dass ich Beistand sein darf. Und dann hat er meinen Namen gelesen und dann hat er gesagt, der kommt mir nicht ins Haus. Oh. Ich war zuerst mal ein bisschen, ja, ein bisschen säuerlich, war schon. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja ein Grund, da können wir uns immer wieder beschweren. Und dann habe ich eine Beschwerde gemacht, also wegen dem Faktum und weil eben die Akteneinsicht nicht gewährt wurde. Der Landrat hat nicht geantwortet, ging also zur Bezirksregierung. Dann kam von einigen Wochen später kam von der Bezirksregierung ein Schreiben. Sie hätten jetzt vom Landrat eine Stellungnahme angefordert und wenn die da wäre, dann würden Sie mir die schicken. Zwei Wochen später habe ich dann vom Jugendamt eine Antwort gekriegt. Selbstverständlich kann die Familie Akten an sich bekommen und sie kann auch mitnehmen, wenn sie will. Oh. Vier Jahre war nicht möglich, jetzt hat es gut funktioniert. Ein toller Erfolg, waren wir sehr froh drüber. Leider funktioniert es nicht immer. Ich hab, kann nicht garantieren, dass es immer funktioniert. Wir haben eine andere parallel dazu, äh, da ist das bis zum, äh, zum Landesregierung gegangen, das ist in Niedersachsen, da haben wir die Akten an sich nicht bekommen. Aber in der Stellungnahme vom Jugendamt, da sind äh, Sachen genannt worden, die wir vorher nicht wussten, weil wir nicht in die Akten reinschauen konnten, die wir jetzt, der Anwalt jetzt nehmen kann, um die Akten an sich durchzusetzen. Das heißt, wir werden auch da die Akten an sich kriegen. Aber es dauert ein bisschen. Das ist leider ein Problem, das alles sehr lange dauert. Aber, genau. Man hat die Chance. Man ist, wenn man diese Sachen macht, dann erhöhen Sie einfach die Chancen. Aber es gibt leider keine Garantie. Ein anderes Beispiel, das war aus also der Anfangszeit, da haben wir auch eine Beschwerde geschrieben. Da, hatten wir die, da hat das Jugendamt die Akten nur, nur halb als Gericht weitergeleitet. Da haben also Teile gefehlt. Und wenn das Jugendamt Akten nicht weiterleitet, dann sind jetzt immer Sachen, die wichtig sind. Die nach dem Gesichtspunkt des Jugendamts natürlich nicht wichtig sind, weil die ja für die Eltern sprechen und nicht für sie. Deswegen lassen die die weg. Und das konnten wir definitiv äh, haben wir feststellen können. Und dann haben wir dann eine Beschwerde gemacht. Und dann hat das Jugendamt die Akten danach geliefert. Akten, die wir aber nicht äh, kannten, die wir bei der Akten, die wir vorgenommen haben, gar nicht drin waren. Die hatten es uns vorenthalten. Und da war ein Dokument drin. Und das, äh, da habe ich gesagt, das ist ja perfekt, was sie da geliefert haben. Und zwar war es so, dass äh, das Gericht hat entschieden, der Junge muss ins Heim. Und da hat der Junge gesagt... Dann bringe ich mich um. Und wenn also, Selbstmordgefahr ist, kommen die natürlich sofort in die Psychiatrie, Kinderpsychiatrie. Haben sie auch gemacht. Und dann hat sie aber herausgestellt, die Einweisung hat aber die Gutachterin geschrieben. Und die ist nur eine Psychologin. Und in Deutschland darf, eine, darf nur ein Psychiater eine solche Einweisung verfügen. Und die Richterin hat das akzeptiert. Und da haben wir natürlich dann nicht keine, An äh, keine äh, Beschwerde geschrieben, sondern eine Strafanzeige. Und dann habe ich herausgestellt, gegen die Gutachterin lagen bereits vier Strafanzeigen vor. Und es wurde nicht darauf reagiert. Und jetzt, das war das, ja, das war zum Überlaufen gebracht sozusagen. Und jetzt hat sie reagiert und sie ist dann vor Gericht gestellt worden, ist auch bestraft worden. Allerdings, äh, die Geldstrafe war ein Witz. Aber sie ist bestraft worden. Die Richterin leider nicht, da war das Argument, ja, sie kennt die schon seit Jahren und sie hat es nicht mehr nötig, jetzt ihre Qualifikation nochmal zu überprüfen. Deswegen durfte sie das akzeptieren. Also, ich finde das nicht sehr gut, aber es ist so. Das ist, und das ist auch, das zeigt ein anderes Problem: es ist sehr schwer, mit der, mit der Anzeige durchzukommen. Trotzdem empfehle ich, Leute, macht, macht Anzeigen. Vielleicht ist es ja genau die, die noch fehlt. Das ist das Tüpfelchen, was fehlt. Also, gibt das Tüpfelchen. Ja. Es gibt hier einen zweiten Gesichtspunkt. Natürlich wollen wir den Leuten helfen, dass sie ihre Kinder zurückkriegen. Aber es sind ja nicht nur ihre Kinder, es sind auch andere Kinder. Und äh, uns ist daran gelegen, dass eben möglichst alle Kinder zurückkommen. Und wenn es auch in ihrem Fall jetzt nichts bringt, wenn sie jetzt eine Anzeige machen oder eine Beschwerde, vielleicht bringt es dann in einem anderen Fall dann auch etwas, weil es sich einfach ansammelt. Und deswegen auch mein Appell, Denken Sie nicht nur an sich und Ihre Kinder, denken Sie auch an die anderen Kinder. Ja genau, das ist das, was ich Ihnen eigentlich äh, mitteilen wollte. Ich wollte Sie nicht äh, erschrecken mit den anfänglichen Daten, aber es war notwendig, denke ich, die mal äh, bekannt zu geben. Es gibt auch äh, unmögliche Schweinereien, die da passieren, das wollte ich euch gar nicht tun. Zumuten. Wenn ihr das wissen wollt, schaut ins Internet rein, da gibt es genügend Fallbeispiele. Aber das ist halt nicht unser äh, Ding, weil wir wollen ja differenzieren und das können wir nicht, wenn wir nur draufhauen. Es gibt anständige Leute auch bei den Jugendämtern. Ja, es, das ist so. <lacht> es ist zwar schwer, manchmal die zu finden. Es ist auch so, dass die, äh, die Sachbearbeiter die haben ja auch nicht viel zu sagen. Wenn äh, eine Akten eigentlich nicht genehmigt wird. Dann ist es nicht der Sachbearbeiter, weil der wird da gar nicht gefragt, sondern dann das ist der Jugendamtsleiter. Und wenn der nicht will, dass man in die Akte reinschaut, glauben Sie mir, er hat einen Grund dafür. Wir haben immer einen Grund gefunden, wenn wir dann tatsächlich mal die Akte eigentlich gekriegt haben. Es lohnt sich, es lohnt sich zu kämpfen. Und das wollte ich euch einfach mitgeben. Und ja. Ja, danke fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen, Herr Moritz. Danke, dass ja, Sie da waren. Ich ist sehr leicht mitgekommen. Erschreckend ist es. Ich würde eine Frage gerne stellen. Gerne. Und Das betrifft gerade den letzten Punkt mit der, mit der Strafanzeige. Ja. Ich weiß aus anderen Fällen, dass es hier Unterschiede gibt. Mir wurde einmal empfohlen, in einer Sache Strafanzeige zu machen. Ich kann das jetzt aber nicht mehr frei erklären, wie das ging. Der Unterschied war jedenfalls. Hätte mich nicht unser Anwalt, unser Rechtsdienst im rechten Moment gewarnt, wäre mich das ungefähr auf 150.000 Franken gekommen. Aber die andere Form, es war nur eine Formsache, wie die Strafanzeige gemacht wird, das ging dann äh, fast gratis. Kennen Sie, können Sie so einen Unterschied benennen? Ja, es ist so, also, also, man sollte möglichst mit dem Anwalt machen eine Strafanzeige, aber man kann es auch äh, selber machen, nur muss man dann eben bei Strafanzeigen muss man Fakten vorlegen. Ja. Bei einer Beschwerde, da kann ich einfach sagen, die Nase von dem Typen hat mir nicht gefallen ja. und kann eine Beschwerde drüber genau. schreiben. Aber bei einer Strafanzeige muss ich einen Beweis vorlegen. Genau. Und wir hatten ja einen ganz klaren Beweis. Ja. Und dann äh, kann ich auch selber oder die, die Betroffene selber die Strafanzeige machen und die muss dann auch angeschaut werden. Dann gibt es aber noch was anderes, was Sie da gerade ansprechen. Es gibt in Deutschland zwei Arten von Strafanzeigen. Das ist die normale Strafanzeige und dann gibt es eine Strafanzeige, wo man hat eben äh, ja, einen speziellen Namen, der fällt mir jetzt leider nicht ein. Das ist eine Strafanzeige, wo man mit Strafantrag, Strafanzeige mit Strafantrag, da stellt man dann einen Antrag, dass die Person bestraft wird. Und wenn man da was Falsches reinmacht, Genau, dann dann gibt es einen Bumerang. Dann, kommt, dann, der Bumerang, dann genau. kommt der Bumerang. Dann kommt der Bumerang, dann habe ich äh, eine falsche Behauptung gemacht. Ich wollte ja, dass die Person bestraft wird. Ja. Und das ist eine, selbst eine strafbare Handlung. Davon rate ich grundsätzlich ab. Ja. Weil das ist ein unnötiges Risiko. Ja. Und wenn die, die start die nicht weiterleitet oder nicht bearbeitet für das Gericht, dann tut es sowieso nicht. Deswegen lehne ich das definitiv ab, weil es ist einfach ein unnötiges Risiko. Ja. Aber eine normale Schreiberanzeige, wenn man Beweise hat, wenn man keinen Beweis hat, dann bringt es ja auch nichts. Ja. Man muss, da muss man halt Beweise haben. Wenn man natürlich einen Anwalt dazu bringen kann, dass er das macht, wunderbar, dann hat er das Problem, dann habe ich das Problem vom, vom Hals. Ja. Das ist das, was ich auch unter Mitgliedern empfehle. Man muss einfach auch vorsichtig sein. Man darf nicht einfach nur draufhauen. Genau, genau. Weil manche sagen, haut drauf, haut drauf. Ja, schön, haut drauf, sage ich auch, aber äh, ja, wenn es passt. Ja. Das ist einfach äh, das, was ich... Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Ich bedanke mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ich danke, dass Sie gekommen sind. Danke, ich bin froh mal. Vor so vielen Leuten das mal erzählen zu können. Mir hört ja sonst auch keiner zu. <lacht> vielen Dank. Danke, danke, danke. Ja, besonderen Dank auch, dass Sie das ins Netz stellen, auch eben nicht um Geschäfte zu machen. Sehr äh, empfehlenswert, diese Dinge auch zu bewegen, wenn möglich, äh, die jungen Eltern, bevor man mitten in so einem Fall drin ist. Man muss ja nicht gleich einen Doktor machen. Aber ich wollte gerade so ein Problem ansprechen. Es gibt heute noch genug äh, Beiträge, die zeigen, warum viele Menschen gar kein Geld mehr hätten, um einen Anwalt zu, äh, zu rechnen, äh, zur Seite zu ziehen. Schon das eine Stunde kostet ja oft 150 oder mehr Euros Und darum macht bitte hier keine Fehler, keine voreiligen Schlüsse. Es gibt äh, sicher Leute, die auch mitberaten können, die Erfahrung haben, dass man äh, schaut, dass man nicht irgendwo da reinläuft. Nicht, dass dieser Tag zum endgültigen Ruin wird, weil man denkt, man kann sich wehren und dann läuft man noch mehr ins Messer. Also diese, diese Hinweise waren alle sehr wichtig, die wir jetzt gehört haben. Und man sieht es wieder. Man spricht, wie Sie es gesagt haben, von Frühwarnsystemen. Dabei ist das richtigere Wort Spionagenetz. Da haben wir es wieder, das war schon von Dr. Schlür benannt, dieser, dieser Kampf, diese, dieser Krieg der Worte. Genauso gewinnt man den Krieg, wie schon erwähnt. Und da müssen wir dazulernen. Überall, eigentlich brauchen wir eine neue, neue Sprache. Man muss das übersetzen, man muss das in klar Deutsch sagen lernen. Aber da haben sie uns geholfen und an diesem Faden ziehen wir weiter. Und danken nochmal herzlich für diesen Hinweis.